Im Jahr 2018 sind für uns die Herausforderungen, die wir gerne meistern wollen und auch meistern werden, unsere Abonnentenzahl zu stabilisieren, im Digitalen weiter zu wachsen, sowohl was da die Abonnenten angeht, als auch bei den Werbe- und Anzeigenumsätzen. Oh, das kommt ganz drauf an, worüber wir reden. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, die Lottozahlen von einem Algorithmus äh, aufschreiben zu lassen oder auch den Wetterbericht. Da muss ich jetzt keine Kollegen dran setzen, die da äh, sich auf und abarbeiten. Ähm, originär journalistische Inhalte, Analysen, das kann ich mir aber wiederum gar nicht vorstellen. Macht natürlich ganz viel Spaß.